Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und äh, aufgrund der vielen Nachfragen von euch wollen wir euch heute mal die Inhalte der Optionsschulung etwas näher bringen, auch ähm, alle Details äh, nochmal kurz beleuchten, was sind die Vorteile, was könnt ihr hinterher wirklich anwenden und äh, wie könnt ihr euch dann im Optionshandel auch bewegen. Äh, wichtig ist, es sind keine Vorkenntnisse notwendig, das heißt jeder, der jetzt ähm, eine gewisse Affinität vielleicht zum Aktienhandel schon besitzt, auch sagt, dass er jetzt schon Aktien handelt, auch da relativ erfolgreich ist, der wird natürlich mit dem Optionshandel hier viel mehr Möglichkeiten haben, auch in Phasen, wie wir sie jetzt vielleicht gerade am Markt haben, wo es etwas runtergeht oder dann längere Seitwärtsbewegungen sind, wirklich dann auch eine Performance zu erzielen. Das heißt, wir fangen ähm, ersten Schritt einmal an. Das heißt, äh, insgesamt sind es äh, 12 Stunden Videotutorial. Natürlich, das ist eine der wichtigen Fragen, die immer kommt, hat jeder Teilnehmer von euch dann auch die Möglichkeit, mit mir einmal 30 Minuten direkt noch über Dinge zu sprechen, die jetzt vielleicht unklar waren, wo nochmal eine Einzelschulung notwendig ist. Also es ist dann doch trotz des Videotutorials auch interaktiv. Das heißt, ihr könnt jederzeit mit uns kommunizieren, Fragen per E-Mail stellen sowieso, aber auch dann 30 Minuten Zoom-Meeting, wo wir dann auch uns Details direkt bei euch auf dem Rechner mit anschauen können, wo Fragen entstanden sind. Wichtig bei so einer Schulung ist natürlich, dass wir erstmal wählen, welche Plattform für einen jetzt relevant ist, welche Broker, welche Plattform. Das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal auf, in der ersten Einheit. Natürlich sind beide Schulungen und es sind die Schulungen so angepasst, dass wir auch für verschiedene Plattformen die Schulung für vorrätig haben. Das heißt, das ist auch dann dementsprechend angepasst an die Plattform, die ihr hier verwenden wollt. Und ansonsten geht es natürlich erst einmal darum, euch die Grundlagen, Call, Put näher zu bringen, immer mit praktischen Beispielen, dass man auch sieht, okay, hier habe ich die Aktie, wie könnte ich jetzt denn ähm, auf dieser Aktie auch einen Optionstrade ansetzen? Also, dass man wirklich in, den ersten, in der ersten Einheit, in den ersten drei Stunden die Auswahl, die Grundlagen der Plattform und äh, des Brokers einmal abklärt, dann die Grundlagen des Optionshandels selber, wobei man hier eigentlich nur vier Formen beachten muss, das heißt, das ist der Long und Short Call und Long und Short Put. Alles andere baut nur auf diesen vier Formen auf. Es gibt natürlich viele zahlreiche Optionsstrategien, die wir zum großen Teil natürlich auch in der ersten Schulung hier mit darstellen wollen. Auf ähm, verschiedenen Weisen. Wie gesagt, auch immer mit den, den entsprechenden Live-Trades. So dass man die Grundlagen in der ersten Einheit, in den ersten drei Stunden mitlegt, mit den dementsprechenden Handout, was natürlich hiermit zugeliefert wird und dann geht es ähm, in den zweiten Bereich. Der zweite Bereich ähm, spielt dann ähm, mit den ja, Kennzahlen implizierte Volatilität, dann auch ähm, Open Interest, Auswahl der richtigen Strikepreise und der Laufzeit, weil ich gehe jetzt davon aus, dass viele, die jetzt mit dem Optionshandel beginnen, und so hat es die Erfahrung auch gezeigt, natürlich sich schon irgendwo mit Aktienhandel auskennen, auch gute Aktien haben, gute Werte herausfinden, aber dann ist natürlich die Schwierigkeit, welche Optionsform nimmt man, wie wählt man die Laufzeit und ähm, ja, welchen Strikepreis äh, wählt man überhaupt aus. Und da ist es auch gut, dass jeder Teilnehmer, der hier dieses äh, Video-Tutorial bucht, auch dann die Möglichkeit hat, in den Live-Schaltungen jede Woche zweimal sich die aktuellen Live-Trades mit an, anzuschauen und dann natürlich da auch ähm, aus dem wirklichen Live-Handel viel mehr noch mitnehmen kann und das, was jetzt in der Theorie erlernt wurde, ähm, genau dort dann dementsprechend anzuwenden ist. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Hat sich in der Vergangenheit auch bewährt, dass natürlich nur Theorie macht wenig Sinn. Man muss es immer wieder mit ähm, Live-Trades ähm, zeigen, an Live-Trades erklären und so kommt man auch Stück für Stück dann in die Materie, denke ich mal, einfach besser rein. Das heißt, das ist das eine. Dann sind wir schon in der dritten ähm, Einheit. Da geht es dann darum, wirklich auch äh, Performance zu generieren, also welche Strategien sind denn auch, sage ich mal, zeiteffizient, äh, um Prämien zu generieren und äh, welche Strategien wendet man in welcher ähm, ja, Marktphase an. Gerade am Anfang des Jahres, wo alles extrem nach oben gegangen ist, war es natürlich einfach mit Long-Call-Optionen Geld zu machen. Jetzt wird es im Sommer, merkt man schon wieder etwas schwieriger, gerade denke ich, dann sind auch sogenannte Credit Spreads wichtig. Und da wollen wir Ihnen wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wo ihr das dann dementsprechend auch eins zu eins nachvollziehen kann. Also, wie schon am Anfang gesagt, ganz wichtig sind keine Voraussetzungen notwendig. Und in den Einheiten werdet ihr Stück für Stück sukzessive an die Thematik so sodass nach der dritten Einheit eigentlich schon einfache Spreads auch zu handeln sind. Und man natürlich auch ohne Probleme hier Möglichkeiten hat, dann schon zu generieren, Performance zu generieren und das mit einem geringen Zeitaufwand. Weil ich glaube, das ist für viele das Wichtige, dass man nicht jeden Tag zwei Stunden vor dem PC sitzen muss, um zu sehen, wann ist der richtige Ein- und Ausstieg, sondern mit, wenig, mit möglichst wenig Zeitaufwand dann auch Performance zu generieren. Klar ist eins: am Anfang muss man sich mehr Zeit investieren, weil es ja wie, ähm, sag mal, wie bei einer Sprache zu lernen muss man natürlich erstmal die Grundlagen ähm, hier bilden, aber wenn die Grundlagen vorhanden sind. Dann werden Sie sehen, reicht im Prinzip einmal die Woche, zweimal die Woche eine halbe Stunde. Meistens natürlich dann, wenn die Optionen auslaufen, vielleicht auch etwas mehr, um nochmal zu schauen, was anzupassen ist. Aber es sollte wirklich so sein, dass das Ganze dann auch von der Zeit wirklich sehr, sehr effizient gestaltet werden kann. Dann haben wir die vierte Einheit. In der vierten Einheit wird es natürlich auch um weitere Strategien gehen, da ist es wichtig dann auch Exit-Szenarien äh, zu beleuchten oder genau auch zu sagen, was sind denn Quartalszahlen, welchen Einfluss haben Quartalszahlen, so dass man auch für eine Strategie am Ende eine Checkliste hat, welche Strategie empfiehlt sich, wenn die implizierte Volatilität den Wert hat, wenn der Wert in zwei Wochen Quartalszahlen gibt, so dass sie quasi wie einen Leitfaden haben, wo sie schauen, okay, das Ganze passt ähm, und wir nehmen diese Strategie oder wir können hier dadurch, dass die Quartalszahlen vielleicht erst in zwei, drei Monaten kommen, der Preis momentan recht günstig ist, dann genauso eine andere Strategie auswählen, sodass Sie quasi die Leitplanken von uns gesetzt bekommen und ähm, dann auch keine größeren Probleme haben, sich darin zu bewegen. Ähm, weiterhin wird es natürlich wichtig sein, auch noch andere Strategien mit darzustellen. Das sind zum einen ähm, Quartals, äh, neben den Quartalszahlen auch die Dividendenstrategien, vor allen natürlich dann relevant für welche, die jetzt auch schon Aktienportfolios haben. Das heißt, Optionshandel ist natürlich auch eine, eine super Ersatz oder nicht Ersatz, eine Ergänzung für den, für den Aktienhandel, wo man sicherlich ohne Probleme, möchte ich jetzt mal sagen, das, was ihr als Aktienperformance erzielt, locker nochmal 8 bis zehn Prozent im Jahr mehr rechnen kann, wenn man dazu noch den Optionshandel nimmt und genau das sind die Punkte, die auch in diesem vierten Einheit noch mit ähm, dargestellt werden. Das heißt, wie macht man den Aktieneinstieg über eine Option, vielleicht zu einem besseren Preis, wie generiere ich auch Prämien auf bestehende Aktienposition? also das sind alles Dinge, die, die ihr hier in dem äh, Video mit erfahrt, mit der Kombination wie gesagt 30 Minuten ähm, Einzelcoaching, Zugang zu den äh, wöchentlichen Webinaren für den Zeitraum wo das Ganze erlernt wird und natürlich dann auch jederzeit ähm, E-Mail-Support, sodass es halt wirklich wichtig ist, ähm, dass man hier möglichst ähm, viele Informationen nutzen kann und dann auch direkt im Live-Handel umsetzen kann. Und selbst wer jetzt sagt, er hat noch keine ähm, Plattform, noch keinen Broker, dem können wir natürlich ohne Probleme auch hier einen Zugang zur Verfügung stellen. Ob das jetzt für Interactive Broker ist, ob das für TradeStation ist, so dass man auch hier im Demo-Konto oder mit einem simulierten Zugang das Ganze schon testen kann. Also, das heißt, Voraussetzungen sind im Endeffekt sehr gering für den Einstieg und ähm, die ja, Erfolgsaussichten, wie schon dargestellt, erstmal für reine Aktientrader äh, mindestens 8 bis 10 Prozent mehr im Jahr nur als Zusatz. Auf der anderen Seite natürlich auch nochmal eine Diversifikation fürs Portfolio, weil man hat viel mehr Möglichkeiten. Ihr wisst selber, Aktien können Sie kaufen oder verkaufen, aber Optionen kann man eigentlich in jeder Marktphase Performance generieren, egal ob es seitwärts nach unten oder nach oben geht. Von daher, wer noch Informationen benötigt, wendet euch gerne an uns. Ich würde mich freuen und bis bald. Vielen Dank.